Was will ich? Was kommt als nächstes? Welchen Weg will ich gehen? Soll ich raus in die Welt? Um was zu erleben? Was zu bewegen? Worauf wartest du?